Wir werden gerade Skyslides machen, Das ist man mit dem einen Ski auf der Box oben und mit anderen stabilisieren man und Druck gegen die Box Auf jeden Fall voll spannend, das Ganze zu erkunden. Und man kann da auch schauen, äh, wie man sich selber traut, sich selber gut einschätzen. das sagt dann auch immer, was man noch besser machen könnte. Und ähm, lobt einen auch als mega cool. Ein, zwei, drei, acht, acht, acht.